Und jetzt das Heute-Journal-Update mit Wolf Schmiese. Guten Abend, wir hätten Sie im neuen Zuhause das Heute-Journal-Update gerne mit fröhlicheren Themen begrüßt. Aber wir machen nicht die Nachrichten, wir berichten.